Ah-ah. Uh -uh. Ich weiß, was du jetzt denkst. Hat er den Film im Kino oder im Internet gesehen? Ich sagte, wie es ist. Bei dem Scheiß ist das vollkommen egal. Und denk dran, du bist schneller gejukt, als du Gurke sagen kannst. Und dann heißt es, make my day. Also stell dir selbst eine Frage. Ist das heute mein Glückstag? Ist er das? Juke? Don't bust it. Juke it.